Sobald das Ganze auf dem Server hochgeladen ist, gehst du auf deine Domain. Das ist jetzt in meinem Fall test.rogeruckstuhl.ch Und dann siehst du schon direkt diesen Bereich hier, wo es bereits ready ist. Wenn du das nicht siehst, dann ist irgendwas schief gelaufen beim Hochladen. Dann schlage ich dir vor, dass du einfach noch mal alles löscht, was in diesem Ordner drin ist und noch mal die ganzen Dateien hochlädst und klickst auf Los geht's. So, jetzt haben wir hier den Datenbanknamen, den Benutzernamen, das Passwort, den Host und den Tabellenpräfix. Und hier beim Datenbanknamen, den bekommst du natürlich von deinem Hoster. Du siehst das hier jetzt verdeckt, dann auch der Benutzername und das entsprechende Passwort, was auch du entweder selbst generiert hast. Ich habe jetzt hier noch einen speziellen Datenbanknamen, den ich eintragen muss. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Tabellenpräfix. Und dieser Tabellenpräfix schlage ich dir vor, dass du den bereits änderst, schon als erster Sicherheitsaspekt, damit nicht jeder bei dir entsprechend äh, diese Daten schon zum vornherein feststellen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel RR -Test -E -Line. Kannst du ja reinschreiben, was du willst, wenn du zum Beispiel eine One-Click-Installation machst, dann hat hier bereits schon anders drin als WP-Underline und dann kannst du das hier einfach auf Senden und Installation durchführen. Jetzt sind wir auf dem Bereich, wo es darum geht, dass du der Webseite einen Titel gibst dann noch einen Benutzernamen und jetzt ist es ganz wichtig, dieser Benutzername sollte nicht deine E-Mail-Adresse sein, sondern äh, und auch nicht Admin, sondern irgendetwas. Ich habe mich jetzt hier zum Beispiel für Hans-Was-Heiri äh, entschieden. Das kann keiner äh, irgendwie herausfinden, dass dieser Benutzername auf dieser Webseite genutzt wird. Dann hast du hier ein Passwort. Entweder legst du das selbst fest, du siehst auch zum Beispiel, wenn wir jetzt hier das Hallo 123 eintippen, dann wird das wahrscheinlich nichts, weil es ist zu schwach und dann kannst du das Ganze auch nicht installieren. Wenn wir jetzt aber irgendeine ganz spezielle Buchstabenfolge und auch Zahlenkombination irgendwie völlig wahllos hier reinschreiben mit Sonderzeichen, dann siehst du hier schon stark. Ich kopiere mir das Ganze jetzt mal. Und die E-Mail-Adresse kannst du auch zum Beispiel äh, schon direkt hinterlegen. Das ist die E-Mail-Adresse, über die dann alle E-Mails von deinem WordPress äh, versendet werden. Also wenn du zum Beispiel einen Shop hast, dann ist das die Standard E-Mail-Adresse, worüber dann deine Kunden entsprechend eine E-Mail erhalten. Ich habe dafür jetzt zum Beispiel Schulungen at Roger und was ich dir zu Beginn gleich mal empfehle, ist, wenn du die Webseite erst neu aufbaust, dass du hier hingehst und sagst, Sichtbarkeit für Suchmaschinen, den Klick machst, davon abhalten, die Webseite zu indexieren, dann hast du schon mal eine sogenannten No-Index und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dein entsprechender äh, Blog oder deine Webseite noch nicht indexiert wird von Google. Aber wie du es hier schon liest, es ist Sache der Suchmaschinen, dieser Bitte nachzukommen. Dann klickst du hier auf WordPress installieren, kommt dies als Abschluss. Das geht relativ schnell. Und jetzt kann ich mich schon anmelden mit dem entsprechenden Passwort. Du kannst hier noch angemeldet bleiben anklicken. Und schon sind wir in der WordPress-Installation drin. Damit ist die Grundinstallation von deinem WordPress abgeschlossen.